Kreise. Im Übrigen, ich habe bei der gesamten Aktion 4% Frontschaden bekommen. Oh, oh, oh, oh. Das Auto. Wo kommst denn du her? Das Auto... Ich hab, muss ein Auto ausweichen, das ist einfach 100 Meter durch die Luft geflogen. Was? Was? Der Typ ist mehr als tot. <lacht> Mann, leider, leider ist er auf der Straße gelandet, wo wir nicht hin können. Oh, life. So, jetzt können wir uns wieder abschießen.